Da oben ist ja ein Sieber Ah ja, danke sehr Was denn hätte ich schon auch gehabt? Hm. <lacht> Wahrscheinlich direkt auf das Wasser das, das ist das erste Anwesier hat geschaut ja. Wenn wir das Visier gerade nach links geschwandt <lacht> und nach rechts Ich hätte aber auch nicht an das Fenster gehen dürfen, ich hätte ihn versuchen sollen ihn zu verordnen Der ist hinten, Bobby! True das, das ist true Ich hätte ihn am vorderen Fenster bleiben sollen, wo soll ich potenziell doppelte Ration unterstützen kann Hit! Der war schön oh. Oh, Das war nicht der, der mit dem Mois in dir die mehr Damage runter Wie schießt der zweite mir an? Aber seine Mäusen können es auf die... Ja, wobei Mäusen auf eine wk 8 auf die Ranch kann schon sein. <lacht> ah, das ist super, das ist super. Fetzen, das ich fetzen nicht gesagt, dass ist. Ich Siegen, er ist rechts. Oh ja, der ist gerade aufs Dach rauf. Eben. Der ist von Bobo. nur ja. Ja. Könnt's nicht pushen. Doch, ich Offizier Double. der Alex! Bei dem Ding rauf okay? Ja. Der kommt, der kommt, der kommt, der rennt um, um da. Ja, da Schaust du, hm? doch, doch, die Häubern Ich komme rechts. Genau, Er oh. ja, ist geheilt. Leer, ist Messer. Komm oh. mal. Ja, nice. Hey. Schön. Was soll alle? Ja. Den dritten habt ihr voll. Den dritten habt ihr zu 100% in dem Turm erwischt. Das hätten wir den schon irgendwo gesehen. Kannst du mich aufheben? Ich meine, ich kann es nicht nur zuerst banishen, das ist auch okay. Könntest den mitnehmen? Wenn du sie nicht nimmst, nehme ich sie. Nimm du sie?